Katalog Nummer 2, He is about you, am 18. Februar 2016 geboren, dieser Hengst, meine Damen und Herren. Natürlich gekürt dieser Sohn des ACDC aus der Evita von Estoba und der Priscilla von Popcorn, meine Damen und Herren. ACDC. Der über die Auktion 2015 hier gegangen ist, ähm, tolles Pferd, Stefan glaubt an ihn und hat ganz, ganz viele Stuten davon decken lassen. Mutter Evita von Estoba und äh, dann die Großmutter Priscilla, ja selbst Mutter von mehreren richtig sporterfolgreichen Pferden, wie zum Beispiel Märchenprinz mit Leonie Bramall. Wir haben About You vorhin äh, als finale Vorstellung in der Präsentation gesehen. Und äh, ich denke, da müssen wir gar nicht viel zu sagen. About you, meine Damen und Herren. 10.000 Euro. Wer gibt mir 10.000 Euro und 10.000 und 10.000 und 10.000? Dankeschön. Und 10.000 habe ich hier. Und 10.000 habe ich jetzt. Und 10.000, 10.000, 11.000. Oh, 21.000. Da kommt es aus dem Internet geschossen. 21.000 habe ich jetzt. Und 21 habe ich hier. Und 22 jetzt im Internet. Und 22 habe ich da. Und 22, 24, 24 habe ich hier. Und 24.000 habe ich da. Und 24.000, 24, 26, 26, 26 habe ich jetzt und 26.000 und 27.000 sind geboten und 27.000 habe ich hier und 27, 27, 28.000, 28, 30.000, 28, 30 danke schön und 30.000, 32, 33.000 hier und 34.000 hier und 34, 36.000 hier. 36 hier im Saal und 36.000 habe ich jetzt und 36, 38 habe ich hier, 38, 38, 40.000. Euro hier am Telefon, 45.000 Euro am Telefon, 45.000 dort, geradeaus, 50.000 Euro hier, 55.000 Euro hier und 55.000 Euro und 60.000 Euro, Dankeschön, und 60.000 habe ich und 65.000 sind geboten und 65.000 dort und 65.000 Euro zum ersten, 70.000 Euro, 75.000 Euro 1 und 75 80.000, 80.000 habe ich hier und 80.000, jetzt zum ersten und 80.000, 80.000, 110.000 aus dem Netz, 110.000 sind geboten, 110.000 habe ich, 110 120.000 120 habe ich hier, 120, da ist das Gebot, deutlich, danke, 130.000, Entschuldigung, 130, 130, 150 sind schon im Netz geboten, 150, 55.000, 60.000 da, 160.000, 165.000, danke Götz, 180, 190.000 dort, 190, 210 im Netz, 240 da. 240.000 habe ich hier in der Halle. 240.000, 240, 260, 260, 260, 260, 285.000, 300.000 habe ich hier. 300.000 sind geboten und 300 habe ich hier. Und 300, 330.000, 330.000 habe ich da. Und 330.000, du hast das Gebot, 330, 370, 370 im Netz, jawohl, 370.000. 370, 400.000, geradeaus, 400.000, 400.000 sind geboten, 400.000 hier im Saal, 420, 420 habe ich hier und 420.000 und 450.000 und 450.000 habe ich hier und 450.000, 500.000, Dankeschön, schön, 500.000 hier rechts im Saal, 500.000 sind geboten und 500 und 500, 510 und 510.000, 520.000, 520.000, 525.000 hier und 555.000 aus dem Internet, 555, 560, 560, 560, 1 und 560, 560, 590, da war jetzt 590 und ihr tut noch 10 dabei, 600, dankeschön, 615, meine Güte, bist du schnell, Götz, 615, wo, deutliches Zeichen, 630, 630 habe ich hier und 630 im Saal. 630 habe ich hier, 650 habe ich da, 655 im Internet, 655, 700, Dankeschön, 700, 750 habe ich hier, 750 habe ich jetzt, 750.000 zum ersten, 750, 750.000 zum zweiten und 775.000, 775, 780.000. 775, 78, 800.000, 800.000, 800.000 habe ich hier und 800.000 sind geboten und 800 habe ich zum Ersten und 800. Und 825, und 825, 850, 850.000 habe ich und 850.000 sind geboten, eins. Und 850, 870, 870, 870, 900, 900, geradeaus, 900 habe ich und 900 sind geboten hier im Saal und 900.000, eins. Und 925 im Netz. Und 925. Und 925. Und 950. 950.000 zum ersten. Und 950. Und 950.000 zum zweiten. Und 950.000. 975.000 im Netz. Und 975.000. Eins. Eine Million. Eine Million. Hier vorne eine Million. Eine Million. Eine, eine 50.000 und da hinten 1.100.000. Ist das richtig? Geradeaus da. 1.100.000. 1.100.000. Na, ihr habt ihn. Jawohl. 1.100.000. 1.100.000 Euro. 1.100.000. Zum Ersten. 1.100.000. Zum Zweiten. 1.150.000. Eine 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. eine Million eine Million da. Zum ersten. Eine Zum zweiten. Und eine Million Eine Eins. 1.300.000, 2.000 und 1.300.000, 400.000, 500.000, das war er, ja, ja, 400.000, alles gut. 1.400.000, schneller gucken, 1.400.000 zum Ersten, er hat ihn, 1.400.000, jawohl. 1.400.000 zum Ersten, 1.400.000 zum Zweiten und 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000 zum Ersten. Und 1.500.000. 1.550.000 Euro. 1.550.000 Euro hier im Saal. Zum Ersten. 1.550.000 zum Zweiten. Und eine Million fünfhundertfünfzigtausend Euro zum ersten und zum zweiten und eine Million fünfhundertfünfzigtausend zum aller aller aller eine Millionen sechshunderttausend, eine Millionen sechshunderttausend zum ersten. Und zum zweiten, 1.650.000. Zum ersten, und zum zweiten, und 1.650.000. Eins, zwei, und 1.650.000 zum aller, aller, aller. Letzten. Herzlichen Glückwunsch. Mit freundlicher Unterstützung eines Pferdemannes durch und durch ist dieses Pferd gerade in die Niederlande zugeschlagen worden. Auf nach Holland! About You! Wir wünschen dir alles, alles Beste! Jerik, Jerik, Der Stefan hat beschlossen, dass jetzt alle was zu trinken kriegen. Jetzt frag nicht, stell überall was auf den Tisch, denn alle haben Durst gekriegt. So, meine Damen und Herren.